Seite 32 hier, äh, Schriftart, Schriftgrad, Schriftfarbe, Schriftschnitte etc., die kennst du. Vielleicht ähm, ganz kurz die Befehle, weil wir nicht für die Prüfung lernen, sondern fürs Leben. Wenn ich also ein Wort habe, Formatierung, und ich markiere es, äh, das war Shift-Command pfeil kann ich Command B, fett gedruckt, Bold auf ähm, Englisch. B, Bold. Äh, I für Italic, äh, das ist schräg gedruckt, kursiv auf Deutsch, äh, unterstrichen, Command-U und so weiter. Ähm, das ist in mehr oder weniger das hier oben. Ähm, ich glaube neu ist der Ausdruck kursiv oder eben Italic auf Englisch. Gut, das war's schon, 32, müssen wir nicht viel dazu sagen. Ähm, ich halte mich an die Reihenfolge hier in meinem Leitfaden, Seite 33. Da sage ich dir, dass du die Tipps hier beachten sollst, muss ich nicht viel dazu sagen. Ja, es reicht, wenn du ein Wort so hast, ich sehe gerade, das habe ich falsch gemacht, ich habe es lauter Gewohnheit markiert und fett gedruckt, aber es reicht, wenn der Cursor hier drin ist. Wenn ich bloß einen Teil davon hervorheben möchte, kann ich das auch. Es kann sogar innerhalb von einem Wort ähm, einen Teil größer machen, aber braucht man wohl eher selten. Also ich mache das Ganze rückgängig. Ähm, aber wir sind bei 32 und sage: Ich sage dir, lies einfach das hier. Schau dir das an. Ähm, das ist wirklich ein Tipp. Schreiben, zuerst schreiben, zuerst überlegen, was will ich sagen, schon ein bisschen überlegen, wie soll es dann aussehen, aber zuerst schreiben, nachher formatieren. Zwei Schritte. Es gibt noch eine Mini-Symbolleiste, das ist die hier. Die gibt es leider nicht. Also die gibt es schon. Die ist hier oben, aber in Word für Windows wird das angezeigt, ich glaube, wenn du ein Wort markierst. Jetzt klopft es an der Tür, kann ich leider nicht hingehen. Das ist wirklich ein Nachteil bei Word für Mac. Gut, wenn ich Text habe hier und ich möchte Schriftgröße ändern, kann ich entweder... Per Mausklick so das machen oder ich kann auch reinschreiben und das führt dazu, dass ich zum Beispiel ähm, halbe Größen schreiben kann. Und das ist tatsächlich eine seltene Prüfungsaufgabe, selten, aber es kommt vor, 15,5 zum Beispiel. Ähm, hoch- oder tief gestellt. das kommt vor an der Prüfung, äh, das ist natürlich zum Beispiel Quadratkilometer, ich markiere das und mache hochgestellt. Achtung, wenn ich jetzt weiterschreibe, ist der Rest auch hochgestellt. Das heißt, besser hier ein paar Abstände machen. Ups, wo macht den Punkt? Das ist, weil wenn ich mehrere Abstände mache. Egal, also ein bisschen Abstand, dann den einzelnen Buchstaben markieren, so äh, Oberfläche. Dann geht es weiter. Das ist groß und kleingestellt ist zum Beispiel CO2. Ähm, Klimawandel ist leider wohl ein bekannter Begriff. CO2, das sind also für chemische Ausdrücke hoch und tief gestellt. Das ist 34. Ähm, so, dann das Menü äh, Schriftart. Das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Hier kannst du im Prinzip alles machen, was du hier nicht kannst. In der Realität ist das nicht mehr viel. Also es gibt ganz wenig, was du hier noch machen kannst. Ähm, Probier es selber aus. Einmal im Leben muss ich tatsächlich hier mal was machen. Aber kommt kaum wie vor. Trotzdem schön zu wissen. Ähm, noch das letzte, Seite 35, probiere mal den Button hier aus. Aha, kann man auch größer oder kleiner machen. Ich glaube, das ist der, den ich gemeint habe. Die mit den blauen Pfeilen. Ja, genau. Gut, Super. Äh, nächstes Thema noch, Links. Wenn ich eine E-Mail-Adresse schreibe und dann einen Abstand mache, dann kommt das Autoformat zum Zug und... Macht daraus einen Link. Das will ich vielleicht nicht unbedingt, weil ich habe das schon mal gesagt, wenn ich jetzt klicke, dann öffnet es mir den Browser. Das kann nervig sein und wenn ich das nicht will und unmittelbar nachher wieder rückgängig machen will, dann kann ich einfach Command-Z machen. Und Dann ist es wieder wie normaler Text, nicht mehr blau, nicht mehr unterstrichen und auch kein Link dahinter. Wenn es aber aus irgendeinem Grund das nicht erkennt, weil ich vielleicht das www nicht vorangestellt habe, so, und sage, doch, das ist ein Link, dann kann ich das markieren und, ui, ui jetzt habe ich das gar nicht, ich glaube, das ist hier, genau, Command-K, es hat einen eigenen Tastaturbefehl, das will auch was heißen, Command-K, und dann kann ich hier die Adresse eingeben, dann kann ich sagen, hey, das ist www.google.ch und das dann so machen, und jetzt wird es wieder zu einem Link, ich kann die Formatierung rausnehmen, ich kann beim Link muss ich schauen, ich, glaube, die Äste raus. Nee, geht hier nicht. ich kann den Link wieder entfernen, das ist wichtig, den Link entfernen. Ähm, ich kann einen Link lassen, ich kann ihn auch wieder normal formatieren, ich kann sagen, ähm, er soll aussehen wie ein normaler Text, mache ich so und ich glaube, es ist jetzt immer noch ein Link. Man sieht ihn nicht mehr an, weil er nicht mehr blau und unterstrichen ist, aber der Link dahinter, siehst du, das Mouseover? zeigt es mir an, also ist immer noch ein Link. Übrigens, keiner Hintergrund. Um, HTTP wäre nicht so gut, wir brauchen ein S drin für sichere Verbindungen. Also Link, der nicht aussieht wie einer. Link, der so aussieht wie er soll, aber vielleicht gar nicht so äh, gehandhabt werden soll, dann kann ich Link entfernen. Command K mache ich immer. Das zu 36. Um, und auch Grad 37, 38. Wenn dir das zu schnell ging, denk daran, wie es auf Seite 39 steht oder im Leitfaden zu Seite 39. Bearbeitet die Übungen. Übung macht den Meister.